die Ihnen eine völlig neue Art des Arbeitens ermöglicht. Verabschieden Sie sich von starren Programmoberflächen und entdecken Sie die Effizienz und den Komfort des intuitiven Navigators in Sidun Den Navigator bedienen Sie intuitiv, wie Sie es bereits zum Beispiel von Ihrem Smartphone oder Tablet her kennen. Wahlweise natürlich auch per Touch. Die einzelnen Module sind übersichtlich in thematisch geordneten App-Boxen angeordnet. So finden Sie alle Module zum Beispiel für den Bereich Ausschreibung oder Kalkulation auf einen Blick. Außerdem haben Sie mit SidunGlob Globe auch die Möglichkeit, eigene App-Boxen mit individuell angepassten Inhalten zu Ihren Arbeitsbereichen anzulegen. Diese füllen Sie ganz einfach mit zum Beispiel Inhalten aus anderen Bereichen oder auch Word-Dokumenten, PDFs oder Fotosammlungen. Ganz individuell. Über die letzten Ansichten haben Sie einen sofortigen Blick auf Ihre letzten sechs Arbeitsbereiche. Zum Beispiel ermöglicht dies Ihnen problemlos und schnell dort fortzusetzen, wo Sie gestern die Arbeit beendet haben. Über die Datenauswahl steuern Sie ohne Umwege die Projekte und Leistungsverzeichnisse an, in welchem Sie arbeiten wollen.